Hallo oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das allererste VR-Video auf meinem Kanal, wie man sieht. Der Ortierungsverlust ist bei mir heftig. Verhetzen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verhetzen! Oh Wir haben da keine dehen Probleme. Ähm um. Ich hab da kleine technische Probleme gehabt mit meinem WH-Headset, wie man gesehen hat. <lacht> Aber es ist genau vor mir oben gesprungen, der BSC druckt. Also. Hey, Grat! Oh! Er ist weg! Oh mein Gott, ist sie da? Oh damn, fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist er in Wo ist er? Was ist? Oh mein Gott. Yeah Aua Hey Oh. Ja. oh, oh. oh. <laughs> Wolf 3. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Hin. Neue Sachen kombinieren, sorry. Ein Heal. Heal. Oh mein Gott, sie ist da! Geht er durch? Wo ist Ah! ist Where is he? Uh. Is a a ring. There's a ring. Oh my god. Oh, be asy. Oh. Oh damn. Oh wow. <laughs> you can heal me! You now. Okay. Damn! get you here Where is he? There's <laughs> a sound Holy crap What's it? He? Oh Hey on Oh wow He's back It's over here. Aua Feuerfunktion Oh mein Gott Jetzt sind nicht mehr auf Hey, grass. Mein kleiner Süßer, du weißt, ich werde die schließlich finden. Das bricht der Armee wie das Herz. Komm mal mit mit mir, wir werden das klären. Sehen wir? Schatz. Oh, this is sheer close huh? oh, What's on there? Aus denn den da brauche ich. Schnell. Wir aus. Hallo, mein Gret. is Oh my God! Hey, red! What the fuck? Äh. Wow! Bleib doch einfach tot, okay? Ja. Damn! Ich hab die Laterne! Ich hab keine Munition mehr von irgendwas! Oh, damn! Oh, damn! Wo soll ich denn hingehen? Aufspeichern! Uh... Das sieht da. This is cool. da abspeichern. So. Ich muss da jetzt mal das Herz wieder aus absetzen, weil das ist mir einfach schon zu viel. <lacht> oh mein Gott. Oh. Ah, meine Aua! Huch! Ah, cool! Sieg wieder was! So. Also. Ich spüre jetzt das so weiter. Boah! Das ist wie eine andere Welt. Mit dem VR-Headset ja, auf, aber mir ist schon ganz schwummerig, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt dann nur noch zum Abspeichern kommen. Alter, die ganze Zeit Boah, endlich kann ich da wieder mal gescheit Auswählen Schau, Okay, hab gedacht ich kann jetzt gescheit auswählen So Ist ja schon immer so dunkel gewesen Gefallen ähm, zum fazit zur oculus bild muss ich sagen ich glaube äh, doch kocht so viel Eine echte echt sollte sie aus Aber die kostet so viel sicher das kennen wir gerne nehmen in anderen Seite verschlossen aber ah, es ist nicht mehr schnell Da ist was hinten, hinter der Wand So Da Da hinten nicht Da oben Da drinnen, stimmt Hinter, da. da nirgends. Was soll da oben ja noch was gewesen? Endlich. Beste Hilfe, Frau Gur. Die Demotion. Sehr. So. Noch einmal zu erstellen. Rein. Ich glaube, ich hat genug Platz schon wieder. Ja, damn! Akkumulieren. Jetzt habe ich wieder Platz Tja, dann raumen wir mal durch. Jetzt prägt sich wieder alles Mögliche. Da Robi. Ah, mit dem Da Oben waren wir noch nicht, aber anscheinend müssen wir da oben Da hinten war wir noch nicht Oder? ganz am Anfang waren wir da, sorry. Ah da meine ich Pistolmunition, habe ich keinen Platz. Das hätte ich aber schon gern. Ja, machen wir das Schatzfoto kaputt, das hilft nichts. Schauen Sie uns noch mal an. Das ist neben Zigarettenstummel. Beim Handtuch, bei so einem Ding. Und hinten steht auch noch, okay, hab ich habe nettes nettes versteckt hinten drauf ist, ich habe hier etwas Nettes versteckt. Schön, das haben wir jetzt da weg. So. Hier ab mit G wechseln. So. Da können wir entweder oben springen. Oder. Ist Unten ist es unten? Sind wieder einer gesprungen? Siehst du, wo wir einer gesprungen sind? Sind also wir reingesprungen? Egal. Na rein So Es geht da nicht rein Okay. Ja. Hä? Nur kurz auf die Map schauen. Da nehmen wir die Treppen. da nehmen ja das ist keine Treppe Alter, da bringt dir was jetzt haben wir da oben da, da können wir was aufsperren ähm Sorry, dass ich gerade nicht weiß, was weitergeht, aber Hier! Ah! Bitte! Die Trüche haben wir leider keine Ahnung gefunden. Jetzt sind wir da rausgekommen, gell? Ah, das ist das... Es gibt ein Erdgeschoss. haben gab es gesehen. Und oben aber Das einzige was wir nicht haben, ist die Schublade. Okay. Ja, cool. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Wohnwagen. So. Rufst keiner an. Speichern wir mal. Das heißt, wir wir noch nachher tun. Also jetzt schauen wir mal, was wir alles einlagern. Irgendwie haben wir nämlich zu viele Items Ich wird jetzt einmal einlagern den Kränenschüssel. Den brauchen wir soweit, ich weiß nicht mehr Das werden wir oben brauchen Der Festfrisch-Shop ist cool ähm, Kann man aber alles verwenden Den tun wir mal rein Und den da tun wir aber auch mal rein so, wir haben fünf an dicke Münzen. Aber damit wir wollen uns das kaufen. Das ist eine gute Pistole, aber gut. Ja, dann will ich mal sagen, ich hoffe, euch hat es so gefallen mit dem VR-Erlebnis. Wenn ihr mehr VR sehen wollt, dann muss ihr auf Weihnachtsmann warten. Wenn ihr mehr VR kommt und sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr nichts so mehr verpasst wollt, abonniert einfach und bis zum nächsten Mal. Servus!